Staatlich finanzierte Medien? Jetzt reicht's. Nachdem unsere jährlichen Medienzwangsgebühren gerade eben in astronomische Höhen gezwungen wurden, dass meine Eltern davon noch volle drei Monatsmieten für ihre kleine Wohnung hätten bezahlen können, sollen jetzt Herr und Frau Schweizer die Zwangsmedien auch noch per extra Mediensteuer subventionieren. Diese beabsichtigte Medienförderung ist allerdings ein eklatanter Verfassungsbruch. Unsere Bundesverfassung hält doch in Artikel 93 unmissverständlich fest, dass der Bund ausschließlich Radio und Fernseher unterstützen darf, also weder Presse noch Internetangebote. Daher muss festgestellt werden, dass das Mediensubventionspaket eine krasse Zuwiderhandlung gegen unsere Bundesverfassung ist. Die Verfassungswidrigkeit von direkten Mediensubventionen ist auch innerhalb der Bundesverwaltung aktenkundig. Und sogar die Wettbewerbskommission hat die Geldverteilung als verfassungswidrig gerügt, ebenso als wettbewerbverzerrend und ineffizient. Sie beantragte daher beim Bundesrat gleich die vollumfängliche Streichung des Ausbaus dieser Subventionen. Aber ungeachtet dessen setzte Medienministerin Somaruga die direkte Förderung der Online-Medien einfach durch. Doch jede Form der direkten Medienförderung ist ein eindeutiger Verfassungsbruch, ein absolutes No-Go. Darum darf dieses Vorhaben so keinesfalls einfach hingenommen werden. Das Ganze ist eine staatspolitische, ich möchte sagen, Ungeheuerlichkeit. Aus diesem Grund sahen wache Schweizer es als zwingend an, das Referendum gegen diese finanzielle Unverfrorenheit zu ergreifen. Widersinnigerweise würden die angestrebten Mediensubventionen in Milliardenhöhe, nämlich vor allem die Taschen der großen Verlage füllen. Ja, die Verlage in der Schweiz kassieren doch aber heute schon jährlich über 50 Millionen Franken für die Verbilligung zum Beispiel der Zustelltaxen. 181 Millionen Franken als Anteil aus den SRG-Gebühren. Weitere 130 Millionen Franken schenkt ihnen der Bund durch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und jetzt sollen diese Subventionen nochmals um 125 Millionen aufgestockt werden. Übrigens dies auch noch gleich fix für sieben Jahre, sprich voraussehbar gleich für immer. Aber so nicht mit uns. Ja. Überdeutlich zeigt sich, dass mit nochmals zusätzlichen Pflichtsubventionen die wichtige Funktion zum Beispiel der Medien als vierte Gewalt im Staat untergraben würden. Die Medien würden auf diesem Weg abermals regelrecht gekauft und können daher unmöglich eine nüchterne und unabhängige Wächterfunktion gegenüber Politik und Verwaltung ausüben, was ihre Pflicht wäre. Eine derartige Staatsabhängigkeit wäre doch eine Megazusatzverwicklung in noch mehr Interessenskonflikte. Ich sagte noch mehr. Sie haben davon doch schon reichlich genug, was die tägliche Pharmapropaganda in allen Medien doch unwiderlegbar beweist. Überdies verfielen unsere Zwangsabgabemedien dadurch noch restloser äh, der Unglaubwürdigkeit vor dem Volk. Ja. Jeder weiß doch das Sprichwort, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Also mit einem breit abgestützten Referendum soll daher dieser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt geboten werden. Im Hinblick auf den Erhalt unserer Meinungsvielfalt und unserer direkten Demokratie ist die Unterzeichnung dieses Referendums, ich sage mal, ein absolutes Muss. Ich fasse das Gesagte bisher einmal zusammen. Das kürzlich vom Schweizer Parlament zusammengemogelte, muss man fast sagen, Maßnahmenpaket zugunsten unserer Zwangsabgabemedien ist absolut verfassungswidrig. Es handelt sich um ein regelrechtes Subventionsungeheuer, das nicht nur finanzpolitisch, sondern vor allem staats- und wettbewerbspolitisch ein absolutes No-Go ist. Insgesamt würden wir Steuerzahler also ab... 2022 jährlich zusätzliche 400 Millionen Franken an die Verleger mit ihren Zeitungen und Radio-TV-Stationen abgeben. Das würde uns in sieben Jahren etwa drei Milliarden Franken kosten. Ja. Und versteht bitte richtig, dies zusätzlich zu den astronomischen Zwangs-Radio- und TV-Gebühren, die wir bereits heute schon Jahr für Jahr äh, bezahlen und mit weit mehr als einer Milliarde Franken dafür bluten. Und nochmals: Diese Milliarden-Sonderabgaben aus unserer Bundeskasse würden hauptsächlich in die Taschen der Großverleger und ihrer Aktionäre fließen. Ja, sogar reiche Verlegerdynastien wie etwa die Ringiers oder die Wanners, darüber hinaus börsenkotierte Verlage wie die TX Group, also Tagesanzeige, und Medienkonzerne wie die NCZ würden gewaltig davon absaugen und profitieren. Und darum sind diese geplanten Mediensubventionen verfassungsrechtlich absolut inakzeptabel. Sie sind überdies wettbewerbspolitisch diskriminierend, muss man auch erwähnen, auch Staats- und Demokratie politisch schädlich, ja. Und das bleibt auch so, nachdem die Zeitungsverleger wieder jammend gefordert haben, der Staat müsse ihnen die Transformation ins Internet bezahlen. Was für ein Quatsch. Das ist ohnehin bloß ein Täuschungsmanöver, weil ja diese Transformation längst über die Bühne ist. Ja? Die großen Verlage erzielen doch bereits bis 80 Prozent ihres Gewinns im digitalen Geschäftsbereich. Das haben doch selbst die Geschäftszahlen von Tagesanzeige, NZZ, Ringier und den CH-Medien bereits schwarz auf weiß bewiesen. Sie konnten doch mitten im Corona-Jahr zusammengenommen äh, 275 Millionen operativen Gewinn ausweisen. Was wollen Sie noch? Ja? Typischerweise hörte man aber in der Nationalratsdebatte schon wieder dieses Gejammer, so etwa durch äh, Edith Graf-Litscher von der SP Thurgau, äh, den Medienhäusern steht das Wasser bis zum Hals. Oh nein, in Tat und Wahrheit schrieb aber im Corona-Jahr 2020 kein einziger Zeitungsverlag rote Zahlen. Andere Branchen allerdings zu Hauf. Ja. unzähligen ging es weit, weit schlechter. Und trotzdem warten Sie noch immer vergeblich auf irgendeine Unterstützung von Bundesbären. Also mit dem angekündigten Referendum muss die direkte Medienförderung wieder zum Tabu werden, weil sie ein Verfassungsbruch ist, der so einfach schlichtweg nicht hingenommen werden darf. Es hat übrigens einmal ein weiser Jude die Medien als bellende Wachhunde der Demokratie bezeichnet. <lacht> ja, zumindest in der Schweiz mutieren aber diese vermeintlichen Wachhunde immer mehr zu Schmusekätzchen, möchte ich sie mal nennen, heute auf dem Arm von Bundesrätin Simonetta Somaruga und morgen dann auf den Schultern der neuen Amtsträger, die an den Schalthebeln der Staatskasse sitzen. Staatsabhängige Medien sind überdies demokratiefeindlich, und zwar grob. Besonders feindlich ist, dass Gratiszeitungen zum Beispiel und kostenlose Online-Medien bewusst von Subventionen ausgeschlossen werden und bleiben. Damit zementiert aber der Staat die bestehenden Medienmonopole, ja, und zwar zu Lasten aller kleinen privaten Angebote sowie lokaler und regionaler Initiativen und und und. Ja? Und darum braucht es dringend dieses Referendum, und es darf einfach nicht so weit kommen, dass zusätzliche Milliarden aus der Bundeskasse hauptsächlich in die Kassen ohnehin reicher Großverleger und ihrer Aktionäre fließen. Ich fasse zusammen. Börsenkotierte Medienkonzerne und millionenschwere Verleger, die selbst im Corona-Jahr 2020 noch fette Gewinne gemacht haben, brauchen definitiv keine Subventionen. Und das geht es. Staatlich finanzierte Medien sind bares Gift für die Demokratie, weil sie noch zusätzlich die öffentliche Debatte verhindern ja, und die Medienvielfalt noch zusätzlich – oder endgültig könnte man sagen – zerstören und begraben. Drucken Sie daher den Referendumsbogen unterhalb der Sendung aus, unterschreiben Sie ihn und sammeln Sie so viele Unterschriften als möglich gegen die Gier der Verleger und die Verprassung unserer Steuergelder. Kämpfen Sie vor allem gegen den Ausverkauf unserer Meinungsfreiheit und die Gefährdung unserer direkten Demokratie, weil ohne freie und unabhängige Mainstream-Medien kann es keine mündige, differenzierende Öffentlichkeit geben. Und ohne mündig differenzierende Öffentlichkeit kann es keine Demokratie geben. So einfach ist das. Ich danke Ihnen dafür. Äh, wer all dies übrigens noch viel fundierter und gründlicher auf den Punkt bringt, ist die Schweizer Zeit. Ich schätze dieses Blatt, diese Zeitung, weil hier wirklich erfahrene Menschen Politik machen und nicht bloße Steinewerfer. Ich denke, wer die Schweizer Zeit abonniert, macht sicher nichts falsch. Ich bin Ivo Sasek, der seit 44 Jahren vor Gott steht.